ja was machst du da? Du machst nicht das, was gesagt wurde, du machst nicht das, was man machen soll. Dann habe ich gedacht, wunderbare Gedanke, willkommen. Herzlich willkommen zum neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration, Wissen für dein Leben voller Leuchten. Heute mit einem Beispiel Lego. Warum ist Lego großartig? Müssen wir niemand erklären. Hier geht es konkret um uns als Menschen, die für die Zukunft lernen. Und da hat Lego mich persönlich einige Lektionen gelehrt, die möchte ich mit dir teilen. Es handelt sich dabei um ein ganz neues Produkt von Lego. Es nennt sich Everyone is Awesome. Es sieht so aus. Du siehst hier die bunten Figürchen. Bestimmt ist mit der schwarzen Figur vorne auch die Botschaft Black Lives Matter aufgegriffen, ist hier nicht explizit mit erwähnt, aber der Vice President of Design hat hier eine persönliche Botschaft im Booklet und er sagt, worum es ihm geht, um gegenseitiges Verständnis, um mehr Liebe, Akzeptanz, Inklusion, also wunderbare Botschaften und wunderbares Produkt. Und so Nadja, wie sie ist, habe ich es gekauft, allein weil es schon so schön und bunt ist und weil ich die Botschaften mit unterstütze und möchte es natürlich gerne auch in meinen Trainings und Workshops mit verwenden. Und ich habe es ausgepackt und wie es sich gehört, jeder kennt so eine Lego-Instruktion, ist Seite 1, ne? es fängt damit an auszupacken und dann geht es darum, die ersten Dinger zu bauen. Und ich habe meine Hände einfach machen lassen, habe nebenbei an irgendwas gedacht und dann festgestellt, dass äh, der Botschaft Everyone is Awesome folgend, meine Hände, was anderes, also in einem Booklet wird das aufgezeigt, was man bauen soll und meine Hände haben das gebaut. Also meine Männchen sind alle bunt geworden und ich habe zuerst, ne, die erste Botschaft ist natürlich, ne, ja, was machst du da, du machst nicht das, was gesagt wurde, du machst nicht das, was man machen soll, und dann habe ich gedacht, wunderbare Gedanke, willkommen, lieber Zweifel, willkommen, lieber Selbstkasteiung und habe die Menschen so bunt gelassen, wie die sind und das war für mich so die erste Lektion, ähm, lass deine Hände machen, was die Hände machen wollen, Folge der Botschaft, ne, das ist ja das, warum ich das Produkt gekauft habe und ähm, guck mal, was daraus passiert, und dann habe ich natürlich breit gelacht, weil es schon eine sehr schöne Erkenntnis war. Und dann habe ich angefangen, weiterzubauen und fortgesetzt, bis ich fertig wurde. Und dabei habe ich einige andere Sachen gelernt und ich zeige dir ganz kurz das Endprodukt, also so sieht mein Produkt sozusagen am Ende aus. Das ist das, was mein Rebell in mir dazu gebaut hat. Also es sieht nicht genau so aus wie auf dem Karton und ähm, ich kümmert es nicht, weil ich möchte mit dir die Erkenntnisse teilen, die ich während des Bauprozesses hatte. Weil ich habe natürlich dann, nachdem die Männchen schon nicht so wurde, wie in dem Buch gesagt, komm Nadja, das kriegst du hin und habe tatsächlich weitergemacht mit einem blätternden Buch und gucken, welche Steine brauche ich. Was lehrt uns diese Lego-Bauset-Geschichte? Das Erste ist, es gibt eine Sicherheit. Wenn ich es auspacke und das Booklet da habe und es wird erklärt, ich kann alles, durchblättern und schauen, was kommt am Ende raus und was sind die Schritte. Und da sind dann die Tüten mit diesen bunten Steinen, die kann ich so ziehen. Es gibt eine gewisse Sicherheit, also Sicherheit. Es wird klappen, es ist für alles gesorgt, es ist alles da. Es ist ein Vertrauen da in, in, das, in das Produkt, in den Prozess und auch in äh, mehr oder weniger meine Kompetenz, meine Fähigkeit, dieses Produkt oder die, diese, dieses Ergebnis herzustellen mit Hilfe von den Baustein und mit Hilfe von dem Booklet. Und dann im Prozess ist es ja natürlich von Modell zu Modell unterschiedlich. In diesem Prozess habe ich gemerkt, dass gewisse Dinge sich wiederholt haben. Sprich, ich konnte mit jeder Etage von diesen bunten Säulen eine gewisse Expertise aufbauen. Das war so die zweite Erkenntnis, weil ich gesagt habe, cool, nach dem Vertrauen, dass es insgesamt klappen wird, hatte ich im Prozess auch das Gefühl, ich werde immer schneller, ich werde immer effizienter, ich werde immer ähm, sicherer. Na, ich weiß quasi, ohne in das Buch zu blättern, weiß ich schon, was als nächstes kommt, weil jetzt habe ich den, das Prinzip des Bauens verstanden, das Prinzip, wie diese bunten Säulen zusammengebaut werden sollen, damit sie stabil sind, damit sie nicht auseinanderfallen. Und das hat, das hat mich total gefreut, ne? diese Erkenntnis, dieses Mastery im weitesten Sinne zu erlangen, so, so ein wie so ein Badge, ne? du bist jetzt was, du hast jetzt es jetzt geschafft und das war eine zweite großartige Erkenntnis. Und dann kam natürlich während des Bauens dann weiter im Prozess auch die kritischen Stimme und die dritte Erkenntnis war, guck mal, was es mir nimmt, es nimmt mir das Bedürfnis, selbst zu denken, weil es ist ja jemand da, der dafür sorgt, dass ich es richtig mache. Es ist also auch jemand notwendig, damit ich es richtig mache. Und ohne diesen jemanden wäre ich vielleicht nicht in der Lage, dieses Produkt selber zu bauen, also eine Art, hm, wer bin ich eigentlich, ohne diese genaue Instruktion. Und das war so der dritte Moment, wo ich sagt, auch eine schöne Erkenntnis. Ne? Ich folge einfach dem, was passiert und merke, was es mit mir macht. Und da hatte ich tatsächlich dieses Gefühl, was, wenn ich das Booklet nicht hätte oder noch nie Lego gebaut hätte und könnte quasi nicht mit diesem kleinen Produkt wirklich die mega Expertise aufbauen. Und als nächstes müsste ich ein Raumschiff bauen mit vier, 5000 Teilen, die zusammenzubauen sind. Das werde ich nie hinkriegen. Das war so ein Gedanke, wo ich gesagt, oh, der gefällt mir nicht so sehr. Ähm, aber er ist da und ich lasse ihn auch erstmal kommen. Und das vierte, was ich erlebt habe und wo ich wirklich, wirklich nachdenklich geworden bin, ist das, wie wir insgesamt unsere Lernprozesse gestalten. Denn bei Lego ist ganz klar, folgst du der Instruktion, wirst du belohnt mit hübsch und richtig aussehenden Ergebnissen. Folgst du nicht der Instruktion oder verpasst was oder bist nicht in der Lage, konzentriert, fokussiert an dem Bauen zu arbeiten, sieht das Ergebnis nicht schön aus. Und ich könnte ja ich könnte auch selber sagen, guck mal, ja hier oben hast du mal wieder nicht richtig aufgepasst und du hast die Steine einfach genommen, wie sie kamen, in der Reihenfolge, wie sie waren, die hast du nicht farblich sortiert und schon sieht es hier oben nicht so schön aus wie der Rest von, von den Säulen. Da könnte ich wieder sagen, na du musst es auseinanderbauen, du musst es richtig machen. Das ist ja das, was das Modell quasi verlangt, mach es richtig. Und das ist wieder das, wo ich kritisch und nachdenklich wurde. Nämlich weil, wenn wir in die Zukunft gucken von dem, was von uns gebraucht wird in dieser Zukunft, die sprunghaft, ungewiss und all das andere ist. Dann könnten wir, wenn wir zum Beispiel auf die World Economic Forum Liste gucken, von den ähm, Top 10 Skills von 2025, dann sehen wir ganz oben analytisches Denken und Innovation. Und die Frage ist, wie viel Innovation ist mit einem Lego-Bauset möglich? Weil wenn jemand da ist, der mir schon sagt, wie es richtig ist und ich muss dem folgen, was ist dann Innovation? Das wäre so die erste Frage. Und wenn wir sagen, ist die zweite aus der Liste der Top 10 Skills ist aktives Lernen oder Lernstrategie, Da würde ich sagen, perfekt, in der Liste von 10 Top Skills Nummer 3 heißt komplexes Problemlösungsverhalten. Da würde ich sagen, stoßen wir mit Lego hart an die Grenzen, denn was ist dann Lego komplex? Nichts. Das ist... Schritt für Schritt Aufbauanleitung, es ist für alles gesorgt, es ist alles in kleine Tütchen abgepackt. Also klassisches, simples, wenn vielleicht ein bisschen kompliziertes Vorgehen, aber auf keinen Fall komplex. Nummer vier in den Top Skills ist kritisches Denken. Da würde ich sagen, ne, wie bei Nummer zwei könnte man wieder sagen, was geht? Was geht nicht? Also kann ich mit Lego arbeiten und kritisch nachdenken? Zum Beispiel über die Farbe der Männchen. Wie viel kritisches Denken ist da möglich? Oder wie die Männchen stehen? Müssen sie so sich einreihen oder dürfen sie einander angucken? Und Nummer fünf: Kreativität, Originalität und Initiative. Und hier habe ich wieder gesagt: Super. Ja, weil wenn ich das eine kann, ne, den Instruktionen folgen, dann ist vielleicht Nächste Stufe von Lego bauen, auch wirklich sagen, ich baue es jetzt komplett auseinander, nehme die Steine, wie sie da sind, lasse meine Hände wirklich machen, was meine Hände bauen wollen, bin ganz kreativ und schaue, was dann passiert mit diesen Steinen, mit diesen Männchen mit diesen Farben. Und das wird meine nächste Challenge sein. Für hier und äh, jetzt belasse ich es dabei, wie es ist, freue mich einfach an diesen zahlreichen Erkenntnissen und äh, bedanke mich bei der Firma Lego für diese wunderbare Möglichkeit, so viel zu lernen, so viel zu erkennen und es auch mit euch zu teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich über eine kleine Reaktion mich immer freuen, weil ich dann weiß, dass ich nicht mit mir selbst unter Kamera gesprochen habe. Wenn du Wünsche hast, welche Videos ich in Zukunft machen soll, dann kannst du sie gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich werde jetzt wohl wieder aktiver sein hier und freue mich darauf. Ich? Sie? Nein, doch. Oh.